Moderne Hochschule in, der, in zehn Jahren würde so sehen, dass wir nicht mehr ähm, uns sozusagen an die Uni gebunden fühlen, sondern wir hinkommen müssen, sondern wir sind frei im Lernen, wir können von über lernen, wir können von lernen, wo wir sind, wann wir sind, wir können lernen, in welcher Reihenfolge wir wollen, wie wir wollen. Und das Ganze ist alles strukturiert und in einem Rahmenkonzept, was eben auf Computer, Computersystemen basiert, wodurch ich mir selbst persönlich meine Ziele setzen kann, meine Ziele persönlich erreichen kann und auch umsetzen kann. Ohne in irgendwelchen Einschränkungen zu sein, die eigentlich gar nicht nötig sind. Ich kann mich auf das fokussieren, was ich eigentlich will.